Wenn man in OpenOLAT mehrere Parallelkurse betreut, kann es hilfreich sein, einen Materialordner in mehrere Kurse einzubinden. Deshalb zeige ich in diesem Video kurz, wie das funktioniert. Und zwar muss man dafür drei Schritte gehen. Der erste Schritt ist, im Autorenbereich einen sogenannten Ressourcenordner zu erstellen. Ich klicke also hier auf Autorenbereich, dann erstellen und dann hier Ressourcenordner. Dann gebe ich dem einen Titel, ich nenne das mal Test-Ressourcenordner. Kann das erstellen, dann kann man hier eine Menge Einstellungen vornehmen. Das brauchen wir nicht. Ich wechsle hier direkt in den Ressourcenordner selber, kann dann hier Dateien hochladen, die ich in mehreren Kursen teilen möchte. Dann setze ich diesen Ressourcenordner hier auf Veröffentlicht und kann dann jetzt im zweiten Schritt in den Kursen, in denen ich diesen Ressourcenordner einbinden kann, die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Ich zeige das anhand eines Beispiels. Ich gehe hier auf Kurse und dann hier meinen Testkurs 2. Der besteht einfach nur aus einem Ordner. Und ich muss jetzt hier in diesem Kurs zwei Einstellungen vornehmen. Die erste Einstellung finde ich über Administration, Einstellungen. Und dann, wenn ich hier ganz nach rechts rüber gehe, finde ich die Optionen. Und da ist die Voreinstellung bei Kursen immer die, dass hier kein Ressourcenordner gewählt ist. Und da gehe ich dann einmal auf Auswechseln und wähle den gerade erstellten Testressourcenordner und speichere das. So, das ist der erste Schritt. Und dann muss ich noch in meinem Kurs, in dem ich das hier einbinden möchte, auf den Kurseditor gehen. Und dann für diesen Baustein, also für den Ordner, auch noch festlegen, dass dieser Ordner eben jetzt befüllt werden soll aus diesem Ressourcenordner. Man sieht es dem Ordner daher dann auch nicht mehr an. Im Kurs sieht er aus wie ein normaler Ordner, kann aber innerhalb des Kurses nicht beschrieben werden. Also ist schreibgeschützt innerhalb des Kurses. Veränderungen können nur über diesen Ressourcenordner vorgenommen werden. Und das mache ich dann hier, wenn ich im Kurseditor zu diesem Ordner hier bin. Rechts auf Ordnerkonfiguration, da ist die Voreinstellung automatisch generierter Ordner. Da wechsle ich auf Ordner aus Ablageordner des Kurses und dort wiederum muss ich dann spezifizieren, welcher Ablageordner soll das sein. Da wähle ich, ähm, gehe ich auf Ordner wählen und dann ist es dieser Shared Folder. Das ist also dann ähm, der Shared Folder, ist immer derjenige Ordner, den man als Ressourcenordner in den Einstellungen gerade definiert hat. So, das sind die drei Schritte und sobald man das gemacht hat, hat man dann aus jedem Kurs, äh, in dem man diese Einstellung so vorgenommen hat, Direkten Zugriff auf diesen Ressourcenordner, sodass man eben neue Materialien nur einmal hochladen muss und die Studierenden aus allen Kursen, die mit dem Ressourcenordner verknüpft sind, direkt die aktualisierten Materialien zur Verfügung haben.